Das Ding ist hier schon rum und ähm, werde jetzt mal Tenny darin stoppen. Äh, ich will los ist kalt. Und ähm, jo, werden wir ja mal sehen. In ja? einer Stunde sind wir wieder hier und dann mal gucken, ob das denn taugt. So Leute, jetzt ist es natürlich schon nach dem Lauf. Ich möchte euch trotzdem noch zeigen, wie denn das Ding bei euch ankommt. Und zwar kommt das hier in so einer Tastetüte an. Natürlich. Amazon-like verpackt in einen riesen Karton. Ähm, genau, jetzt hier so ein Bildchen. Denn es hier verschiedene Größen. Hier ist noch extra so ein... So eine Schnalle drinne. Ich habe die Schnalle genommen, die halt dran ist. Ne? Die hat bei mir vollkommen ausgereicht, Wenn man dickere Arme hat, ja, Muckis oder so. Dann kann man hier noch die Ganze verlängern. Und genau, das Ganze ist auch... Äh, Wetterfest, sag ich mal. Und jo, lässt sich. Hier macht man das auf. Hier kommt das Handy drin. Man kann auch. Also, ich hab das mal nur abgenommen und so mit meinem Handy rumgespielt. Das geht auch. Also, wunderbar. Eins, was blöd ist, ist hier, die Knappe an der Seite kannst du halt nicht benutzen. ja dann nimmst du das halt raus. Ja. Dann hast du hier noch Löcher unten und oben, damit man beim Joggen oder was auch immer unterwegs auch äh, Mucke ran kann ja. Okay. So viel dazu nochmal kurz gezeigt. Ja, Geile Teil. Also der Kilometer hier ran ist. Man kann sehen, das Ding ist da dran. Äh, und ich muss sagen, also, dass es so ein weites Band hat, äh, sitzt das auch sehr gut. Äh, der alte Mann. Ich habe auch irgendwann, also am Anfang, ich noch gedacht, das nervt. Mein Handy ist auch gar nicht so das leichteste. Aber so mittendrin beim mit Laufen, habe ich es gar nicht mehr mitbekommen. Also war es zwei. muss sagen, das ist... Äh, Preis-Leistung ist... Das kann man ja nicht meckern. 1 A, wunderbar. Und...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 See